Ja, ich habe gedacht, ich stelle mich mal ein bisschen genauer vor, damit man auch versteht, warum ich all das mache, was ich mache und warum ich auch mein Leben so lebe, wie ich es lebe. Weil wichtig ist mir halt ähm, Ethik und warum das so ist, ich meine, grundsätzlich Denke ich denke, ist ja jedem Ethik nicht ganz unwichtig. Und, und jeder wünscht sich ja eigentlich, dass wir in einer liebevolleren Welt leben. Und in einer gerechteren Welt auch. Aber trotzdem sind wir halt nicht bereit, den Preis dafür zu zahlen. weil meistens ist uns ja schon bewusst, was das Verhalten ist, wo die Welt kaputt macht. Und, und wir wüssten auch, was das richtige Verhalten ist. Nur haben wir halt irgendwann den Glauben daran verloren, dass man einen entscheidenden Einfluss haben. Und bevor wir... Also wenn wir ja sowieso keinen Einfluss haben, bevor wir unser Leben ruinieren, in wir gegen Windmühlen kämpfen, ist es natürlich besser, man geht es irgendwo nach, und... Ja stellt sich auf die Seite von Gewinnern. Und das ist halt etwas, was ich nie gemacht habe. Und darum habe ich halt einfach eine andere Perspektive auf die Welt. Und das ist auch der Grund, warum ich wie gesagt, all das mache, was ich mache, und mein Leben so lebe, wie ich es lebe. Und angefangen hat das eigentlich, als ich drei Jahre alt war, dort habe ich plötzlich gemerkt, wo ich überhaupt bin, was das für eine Welt ist, wo ich drei geboren wurde. Und dass vor oder in besteht, ähm, anfangen zu liegen und sich eben dieser Welt so wie sie jetzt funktioniert und wie sie auch sehr dominant ist ähm, sich früher oder später anzupassen will man einfach resigniert und anpassen würde in dem Sinn bedeuten halt einfach auch anfangen zu liegen und auch anfangen sein eigenes Wohl über das Wohl des anderen zu stellen und das habe ich dort mal erkannt und, und habe mich einfach dazu entschlossen das nicht zu machen also es, es hat entschlossen ist fast das falsche Wort weil es hat gar keinen Schluss dazu gebraucht das ist dass mir einfach die Situation bewusst worden ist und, und ich mir gesagt habe, das Einzige, was ich machen muss, ist einfach so lange die Wahrheit sagen, bis es eines Tages wieder gut ist. Und ich werde das machen bis zu meinem Tod. Habe ich mir gesagt. Und was halt dann eines Tages passiert ist, ist, dass ich geistig gestorben bin. Und wieder durfte aufwachen in meinem Körper, den ich für das Leben geschenkt bekam. Dank u. Met uw